Achte immer darauf, welche Pokébälle der leer sind und in welchem sich ein Pokémon befindet. Die anderen beiden Pokémon scheinen zu anzufeuern. Oder wollen sie dich vielleicht auch begleiten? Da könnte das dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, das die vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorgen, ihr beiden könnt mir einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Ich nehme auch alle drei mit, aber ich mag die beiden entwickelt nicht so sehr. Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? Ah, ich sehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland. Dann nimm bitte diese Pokebälle mit. Nummer 50. 20. Okay. Äh, sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es wird Zeit. Zum Obsidian-Grasland geht es über das Tor links vom Hauptsitz. Ach, ist das cute. Ah, oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginko-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Das sollst du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, und du hast auch ein Pokémon bei dir. Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur an, dass jeden Händlerst allerlei ungewöhnliche Dinge auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Du gefällst mir immer besser. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist so angekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Dann ist dein Kampf nicht doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Denk dran, wenn du die Kappe deines Pokémon auf Null fallen hast, du verloren. Also dann los geht's. Okay, wir haben also ganz normale Pokémon-Kämpfe noch. Okay, der wartet jetzt tatsächlich, bis ich dran bin. Also haben wir nicht Runden basiert mit Extra Steps. Pokémon-Attacken -items. Nutzt sie weiß und nichts kann dich aufhalten. Nice. Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wasten sie bei sich hinaus. Länder-Attacken werden noch stärker. Äh, ja, bei manchen Leveln... Attacken verwalten. Ja, hier gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn ja, doch nur jeder wüsste, wie man Pokebälle benutzt. Einen Moment, ich werde unseren Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, meine himmlische Freundin. Jesus, das ist das ein starker Trank. Das war ein super Trank. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die, Ermächtige... die Galaktik-Expedition, der größer wird, wahrscheinlich auch meine Vor wird schließlich auch meine Kundschaft. Bei der Prüfung geht es zwar ums Fangen, aber der Kampfverhältnis kann wenden die sicher auch von großem Nutzen sein. Das stimmt mich schon etwas zuversichtlicher. Dann mal aufs zum Obsidian Grasland. Wenn du Jubeldorf verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag auch dem Wachposten Darius Bescheid, wenn du gehst. So kann dir immer zu Hilfe kommen, falls etwas passieren sollte. Ich hoffe, du bestehst. Ähm... Detailfrage, Pocket Center. Du bist leider nicht schwach, ich war schon beseit. Deine Aufnahmeprüfung, ja. Grasland -Basis. ja von mir aus. Also frei rumlaufen ist nicht so. Das ist das Basislager. Von hier aus starten wir unsere Erkundungen. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon drei verschiedene Arten zu fangen. Ein Bidizaster, aber die Ja, ja. Ich will mit eigenen Augen sehen, ob der Professor die Wahrheit gesagt hat. Professor, was machen Sie denn hier? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert. Und sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, es sollte etwas passieren. Die Kommandantin ist wirklich unerbittlerisch. Was sollen Sie denn schon ausrichten? Es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendwas zu tun. Adi hat alles im Griff, da bin ich sicher. Ah, das macht die Last auf meinen Schultern nicht leichter. So viel Verantwortung gefällt mir nicht. Aber Adi wird es schon schaffen. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Ja, bitte endlich. Ah, aber mich nicht wieder voll. Das ist der Ambitionshügel. Obsidian Grasland und oh, Bedizer schon, du wir eines der Pokémon gefunden, die du fangen musst. Ja, du solltest zwar ein Function sein, aber ich werde dir trotzdem kurz erklären, was Kommandant zuletzt letztes mir beigebracht hat zur Sicherheit. Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Tutorials gehabt. Du hast ja einen Bidiza gefangen, nun fehlen dir nur noch zwei Pokémon. Lass uns weitermachen. Aha... Ja hauen immer sofort ab. Ja, was für ein Sound. Ja, aber dass der durchrennt, das ist kein Problem. Okay, sobald ich schwer zu entdecken bin, kriege ich diesen Rand. Ah, vielleicht bist du wirklich Talent. Ja, ist ja so schwer. Ich weiß. Da fällt mir an, es gibt noch etwas, was ich dir erklären muss. Und zwar, wie du einen Pokéball wirfst. Das weiß ich doch. Wenn du ein Item geworfen hast und nach einem Ball mit einem Pokémon darin werfen willst, drück den X-Knopf. Wenn du ein Ball. Ja. Den X-Wechsel. Wow. Strategie. Fangentscheidungs. Okay. Oh. Die kriegen EP für so einen Müll. Finde ich geil. Das ist eine Shinox. Wusstest du schon, dass Shinox eine aggressive Veranlagung haben? Nö. Mach dir keine Sorgen. Wenn du dein Pokémon genau beobachtest, ist es also regelrecht anvisierst, fällt dir sowas auf. Aggressive Pokémon schlagen Pokebälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Also wir haben schwer, mittel und einfach zum Fangen. X lässt sich nur während dem Kampf fangen. Okay. Ah, ich habe keine Lust mehr zu lesen. Ach, ist das cute. Nein. Mach mal nicht Walzer. Wieso kann Bidita Level 4 nur Walzer? Du hast es geschafft, alle drei Pokémon zu fangen. Du bist tatsächlich ein Fanggenie. Professor Levin war sicher sprachlos. Erst fällst du vom Himmel und dann fängst du deinen entlaufenden Pokémon also nach dem anderen wieder ein. Ich musste es auch erst mit eigenen Augen sehen, bevor ich den Worten des Professors Glauben schenken konnte. Aber es besteht kein Zweifel, du hast alle drei Pokémon gefangen. Damit hast du die Prüfung bestanden. Ja. Ich bin einfach der Beste. Wonderful. Natürlich habe ich schon genau pro prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gratulation, Adi. Das war der erste Schritt zu deinem Ziel, an einem Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was, das ruft noch eine Erinnerungsfoto. Adi hat wirklich Talent, das muss ich anerkennen. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandanten Celestis Bericht erstatten. Also ist dieses Spiel eigentlich die Professor-Eich-Challenge-The-Game? Mit extra Steps natürlich. Du kannst die Pokémon, die du gefangen hast, bald auf der Weide im Dorf behüten lassen. Übrigens ist es möglich, bis zu 6 Pokémon bei sich zu tragen. Es gibt allerdings niemanden, der es schon mal vollbra. die scheiße sind die alle? Kommandantin Celestis erwartet unseren Bericht. Auf zum Hauptsitz! Der Kommandant wird bestimmt die Killen an. Ich meine, niemand hat es geschafft, drei Pokémon hintereinander zu fangen. Niemand schafft es, sechs Pokémon zu haben, um sie alle mitzunehmen. Die scheiße sind die, bitte. Also, sie spielt ist zwei Minuten und zuletzt es, wird fertig gemacht von mir, oder was? Weil die nichts kann, die Alte. Kein Wunder hat Galactic nie was erreicht. Es sieht so aus, als wärst du dem qualvollen Toten Welt, ist wohl doch in Meine Glückwünsche. Du hast die Prüfung bestanden, die Tafel darfst du behalten. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrunds hatte ich deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie bestehen würdest. Hier für dich, die Uniform des Forschungstrupps. Cool. Also ich. Okay, die Tasten sind laut unten. Ja. Muss mich im Spiegel anschauen. Habe ich das Game leise? Naja. Haselnussblau. blau. Braun. Was? Haselnussblau bin ich dumm. Oh, die roten sehen schon fancy aus. Aber entweder es ist es Ultramarin oder hellblau. Lange ich habe ich hellblau. Aber die dunkelblauen gefallen mir jetzt gerade so. Mit der Uniform des Forschungstrupps wirkst du direkt wie eine von uns, aber ich frage mich, wie die Kommandantin so schnell eine Uniform für dich auftreiben konnte. Du hast dich das umgezogen. Das Zimmer, das wir dir gestern bereitgestellt hatten, kannst du aber jetzt immer benutzen. Das hier solltest du ebenfalls haben. Yeah. Nun geh und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Mache Expeditionsleiter deine Aufwartung, das ist nett. Es spielt sich fast ein bisschen wie Pokémon Range, Ich weiß nicht, ob das ihr Take war, Ranger ein bisschen wiederzubeleben. Aber halt nicht so ganz, weil Ranger nicht funktioniert auf der Switch. Du hast mich ja ganz schön warten lassen. Ich bin Demboku, der Leiter der Galaktik Expedition. Und du bist Adi, richtig? Jawoll. Ja. Ich weiß im Großen und Ganzen Bescheid. Auch darüber, dass du aus dem Rest im Raum Zeitgefühl gefallen bist. Also dann, zeig mir mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Stell dich mir im Zweikampf. Nee, du Feuer in dir. Aus deiner summe technik muss man zwar noch feilen, aber ich kenne da Potenzial. Du solltest wissen, dass dir nicht jeder über den Weg trauen wird. Schließlich bist du und plötzlich aus dem Himmel gestürzt. Manche halten dich vermöglich für, für eine Botin des Unheils. Doch das ändert nichts daran, dass du unsere Aufnahmeprüfung bestanden hast. Jetzt gehörst du zu uns, so mysteriös du auch sein magst. Stell dich im Dienst der Galaktik-Expedition und hilf dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Aber vergiss eins nicht, Adi. Pokémon sind furchteinflößende Wesen. Sie bei Sei bei der Arbeit Fans gefasst. 2 FPS-Aber im Hintergrund. Der Expeditionsleiter scheint dich als Mitglied akzeptiert zu haben. Innerhalb der Galaktik-Expedition bist du derzeit ein 0 sterne mitglied Wenn du deine Arbeit zum Forschungsdruppe erledigst, kannst du im Rang absteigen, wirklich Pokémon Ranger. Das heißt, die Vervollständigung des Pokédex geht Hand in Hand mit der Erhöhung deines Mitgliedsrangs, und ihr weiter du den pokédex ist in Erkommst du auf deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Ich habe noch etwas für dich. Es handelt sich um eine Anleitung zum Herstellen von Items. Aprikoskugelanzstein. Okay. 3000 Poke-Dollar. Lumius, du bist ein Experte im Herstellen von, von Items. Bring Adi bei, wie man Anleitungen benutzt. Jawohl. Dann erkläre ich dir jetzt, was du über das Herstellen von Items wir von der Expedition stellen nämlich alles, was wir für unsere Forschung brauchen, von Hand her. Einige Dinge sind natürlich auch ungemischt, erhältlich, aber es ist wichtig, sich selbst versorgen zu können. Wir sind sogar in der Lage, die Bälle, die wir zum fangen, von Pokémon und selbst herzustellen. Aber jetzt habe ich erstmal genug geredet, am besten versuchst du dich gleich selbst daran, lass uns zum Handwerksladen gehen. Sei gegrüßt, mein Name ist Sharon, mir gehört die Schneiderei hier. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Galaktik-Expedition. Der Professor hat mich darum gebeten, die Kleidung zum nächsten zur Verfügung zu stellen. Bitte sehr. Nice. Im Dorf gibt es verschiedene Läden. Schau dich gerne dazu, wenn du Zeit hast. Hey, zum Hand Handwerkslagen geht's hier lang. Hier im Handwerkslagen gibt es eine Werkbank, die du zum Herstellen von Items benutzen kannst. Die notwendigen Materialien zur Herstellung von ein paar Pokébällen bekommst du von mir als Geschenk für die Bestandien Prüfung. Das Geld, das du von der Kommandantin erhalten hast, kannst du nutzen wie du willst. Auf der Anleitung siehst du, welche Materialien du brauchst. Um anzufangen musst du nur an der Werkbank ein Item auswählen, das du herstellen willst. Probier's mal! Ah, dann wir 20. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. War das tatsächlich dein erster Versuch etwas herzustellen? Ich hatte dir ja letztens schon mal erklärt, dass Pokémon über die mysteriöse Fähigkeit verfügen, sich selbst schrumpfen zu kommen können. Der Pokéball nutzt dies aus und erlaubt es uns, damit einzufangen. Die so gefangenen Pokémon registrieren wir dann im Pokédex. Heißt aber eigentlich... Das macht gar keinen Sinn. Pokémon kämpfen immer und plötzlich, wenn da so ein Holzball herfliegt, schrumpfen sie sich, lassen sich fangen und machen sich nicht größer, bis ich sie wieder rauslasse. Ich bin im Pokédex. Ich weiß, sie wollen Lore reinbringen, ohne dass es das heißt, ja, wir zwingen Pokémon dazu, aber das ist echt weak. Nicht berichtete Aufgaben, 6. Ah. Naja. Pokédex-Aufgaben erledigen. Ich sollte mich jedenfalls ins Zeug legen. Hat ich erklärt, dir wo besser, was mit deinem Pokédex... Lass es dafür ins Gra zu Grasland-Basis. Ja. Ey, ich habe zufällig gehört, dass ihr gesagt habt. Wenn du zu Grasland-Basis möchtest, hätte ich einen Auftrag, den ich für dich... Äh, der, der ja, ich mache einen Auftrag für Guru. Als Wache kann ich mir nicht erlauben, mich allzu weit von meinem Posten zu entfernen. Ich warte hier vor dem Hauptsitz auf dich. Ja, dann sag doch, was du willst. Hast also du schon mal von einem Pokémon namens Wapel gehört? Ja, natürlich. Ja, sie können sich entwickeln und sich verändern. Ja. Haben die in Golbat als Entwicklungsbeispiel genommen? Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen Wampel eigenhändiges zu bringen, sich zu entwickeln. Du gehörst dem Forschungstrupp an, oder? Solltest du auf den Schleifzügen einen Wampel fangen? Dürfte ich es dann bitte haben? Bitte fange einen Wampel für mich, du kannst auch eine Belohnung haben. Ja. Hier kann ich Pokémon in die Pension geben. Oh mein Gott. Nein, nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Scheinux haben doch seine Musterung an den Ohren, aber zieht sie noch gleich aus. Das mache ich jetzt nur. Du gehörst zum Forschungstrupp. Ja. Ich zeig dir ein Scheinungs- Dieser gelbe Kreuzform sieht ein bisschen aus wie ein Stern. Ja. Was für eine Leistung. Vor lauter Grümel habe ich mir schon den Kopf geraucht. Das kann sich endlich auch warten. Vielen Dank. Cool. Gehst du gerade raus in die Wildnis? Es ist möglich, es gab es Pokedex-Buch, mehr über Lili. Okay, ich habe natürlich noch nicht vollständig. Ein großes Barmini. Okay. Pokémon derselben Art können natürlich unterschiedlich groß sein. Das hat zumindest der Professor gesagt. Aber das glaube ich erst, wenn ich sie mit eigenen Augen sehe. Ein größeres Barmini als sein eigenes möchte er sehen. Es soll ihm ein Barmini geben, das größtes ist seins. Wieso verschenke ich alle Pokémon? Nein, falsche Taste. Kaufe und verkaufe Kleidung. Äh, kaufe Kleidung und dich um. Okay, ich werde zuerst mal die Weide noch anschauen und dann gehe ich mal raus. Kleidung kaufe ich mir später. Wird wahrscheinlich eh teurer, als das was ich habe. Opis, oh. oh, kennt man ja. Auf der Weide kümmert man sich um die... Uh, Birkenholz. Okay, die Weide ist deine Bank. That's it. Ach, vielleicht ist es eine Pension, aber es ist wirklich nur deine Bank. Dein Tasch hat nur, fünf und, äh, nur 20 Platz. Ich glaube ich 20. Nice. Okay, das Spiel hat vieles. Aber... Mal schauen, wie es im lang Long Run dann aussieht. Ja, gut, zu Adi. Zur Verfälschung des Pokédex musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen. Den Namen vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in deinem Pokédex. Pokédex ist der Aufgaben, die du erfüllen musst, um den Pokédex zu vervollständigen. Inhalt und Anzahl der Aufgaben unterscheidet sich je nach Pokémon-Art. Drücke den Abwärtsknopf von um dem Pokédex zu öffnen und zu überprüfen, welche Aufgaben nötig sind. Okay. Manchmal musst du die Pokémon fangen, manchmal muss gegen sie kämpfen. Wenn du Pokédex aufgaben erfüllst der Hälfte dafür Forschungspunkte. An dieser Stelle habe ich dir noch was Wichtiges beizubringen, Adi. Und zwar wie du den Angriff wilder Pokémon ausweist. Das könnte dir wichtigen wenn den Hals retten. Zieh gut her und arme meiner Bewegungen nach. Eins, zwei und eine Rolle. Okay. Wenn du flink genug ausweist, kannst du den Bo Angriffen von Pokémon entgehen. Das musst du auch, wenn, denn wenn du zu viel abbekommst willst du das Bewusstsein. Wieder ich als mich schien Donner schock, ich nicht ohnmächtig wurde. Jemand vom Sicherheitsdienst musste, musste mir zu Il heilen. Doch kein Grund zu Sorgen, ich werde dir noch alle weiter nützliche Sachen beibringen. Ich bin schließlich schon länger aus der dabei als du, also quasi dein Mentor. Dann ist ausweichen, okay. Wir sehen da also Einsatz von aqua gesehen. 15 Einsatz von Wasser diese gesehen. 15 Exemplare gefangen. gefangen 5 maximal ähm, Tempo-Technik, Krafttechnik, Exemplare, die sich entwickelt hat. 1 wäre schon genug gewesen. Scheinlich muss ich drei Stück sehen, die sich entwickelt haben. Okay. Hier ein Tipp von Forschungsmitglied. Visiere ein Pokémon, an dem du die ZL-Taste drückst und dann deinen Pokédex hochdrücken der Abwärtsknopf ist. So kannst du die Aufgaben direkt ansehen. Ja. fange erst zwei, dann 4, dann immer mehr zu, glaube ich bis zu 25. Ja, ja. Item Pokémon, in dem du X drückst. Ja, ich weiß. Den x wechsel. dass ja, das ist eine Mission, die Mission, sich nicht im Stream machen werde. I'm just calling that. frechen Pedice im Dorf vermischt. <lacht> Oh was, ich darf die überall rumlaufen. Ja, der hat mich entdeckt.